die Partners, es geht ums Thema des YouTube Livestreams und ich stand vor dem Problem, dass ich mehrere Livestreams parallel schalten wollte auf YouTube und habe leider im Internet keine wirkliche Anleitung gefunden und deswegen habe ich mich entschlossen, kurzerhand eine eigene Anleitung zu machen. Und wenn dich jetzt interessiert, wie das funktioniert, dass du mehrere Streams parallel laufen lassen kannst, dann bleib jetzt dran, nach dem Intro geht es weiter. Jetzt als erstes musst du hier mal einen neuen Livestream starten. Jetzt kommst du hier in diese Übersicht. Vielleicht kommst du auch direkt auf einen neuen Stream planen. Dann sieht das ungefähr so aus. Ne? Und hier musst du auch, wenn du mit diesem Studio arbeitest und schon im Studio drin bist, musst du hier oben links auch auf den Stream gehen, um hier diese Stream-Schlüssel zu bekommen. Und Das ist die Essenz von diesen mehreren YouTube Streams, die du machen kannst, weil du brauchst für jeden Stream, den du startest, einen extra Streamschlüssel. Und hier kannst du diese verwalten. Du kannst hier einen neuen Streamschlüssel erstellen. Wenn du ihn erstellst, dann kannst du ihn auch äh, benanzen, beziehungsweise entsprechend äh, hier wie bei mir OBS 32 Bit, OBS 64, 64 Bit und OBS XSplit Streams. Und wenn du die dann hast, erstellt hast, dann äh, kannst du starten mit mehreren Streams. Und ich gehe jetzt wieder zurück hier auf das Verwalten, weil damit du mehrere Streams entsprechend starten kannst, musst du auch die Streams zuerst starten. Also es geht nicht, dass du einen Stream erstellst und direkt startest und dann einen neuen Stream erstellst. Das wird etwas schwieriger. Deswegen planst du am besten die Streams. Und wenn du sofort starten möchtest, gehst du zum Beispiel 10-15 Minuten später oder auch eine halbe Stunde. Hauptsache du startest später, gibst dem Ganzen noch einen Titel. Und erstellst den Stream. Wenn du jetzt einen zweiten Stream erstellen möchtest, dann gehst du wiederum auf Stream planen, erstellst wieder diesen Stream, schaust dass der etwas später startet, kannst ja einfach hoch scrollen, ob das jetzt eine Stunde oder zwei später ist. Wichtig ist, die Ankündigung steht jetzt schon in deinem YouTube-Kanal drin. So, und wenn du jetzt die beiden Streams parallel starten möchtest, machst du hier Rechtsklick, in neuem Tab öffnen, hier auch in neuem Tab öffnen und gehst hier hin und wählst den Stream-Schlüssel aus. Ich habe jetzt hier OBS 64-Bit und hier eben auch OBS 64-Bit. Und hier muss ich jetzt ändern, zum Beispiel auf 32-Bit, damit ich einen anderen Stream-Schlüssel erhalte. Und jetzt hast du die Möglichkeit, das Ganze dann auch entsprechend auf deiner Webseite zu pushen beziehungsweise mit deiner Software, hier jetzt in dem Fall OBS und äh, XSplit zu verbinden. Und wenn du einen Livestream starten möchtest, direkt ab deiner Webcam. Du siehst hier Streamschlüssel duplizieren, wähle einen neuen Streamschlüssel aus, um einen Livestream zu starten. Hier gab es auch nicht wirklich eine Erklärung dazu, wie das funktioniert. Ich musste das selbst herausfinden. Und jetzt wechsle ich hier zum Beispiel auf die dritte Möglichkeit und nehme hier aber die Webcam. Bitte lächeln. So und jetzt kannst du hier im Prinzip noch das äh, Thumbnail entsprechend äh, erstellen und dann direkt mit dem Livestream starten. Sollte jetzt äh, wiederum dass dieser Stream Schlüssel nicht wirklich funktionieren oder äh, du hast hier wieder die Meldung, dass äh, unterschiedliche Streamschlüssel hat.